Hat er gesagt? Nein. Kein No More Bond. Ich bin mir leider nicht zufrieden. Ralf Fährmann. Ja. Also ich bin jetzt auf jeden Fall Daniel Craig. Du bist Daniel Craig, das wusste ich, ich gar nicht. Erich Kästner. Erich Kästner. Ja. Ich mache. <lacht> Was fandet? Dann machen wir heute als Tribut für Casino Kacke. Once again, once again, once again. Bum, bum. Dann machen wir heute fürs Kacke. Was ist denn jetzt? Dann machen wir heute als Tribut für Casino Royal für fick dich. <lacht> das ist ja jetzt halt eben. <lacht> das ist, ja halt eben <lacht> das ist diesmal nicht meiner. Du weißt schon, <lacht> was ich nicht meine.